Welcome to the Willkommen beim Dogfest. Abgaswa. Bienvenue. Bienvenidos a Dog Festival. Mai ich leite die Redaktion beim Dogfest und habe dieses Jahr die Gastlandreihe Dogfest Mexiko zusammengestellt. Der Film, den ich vorstellen möchte, heißt El hombre que vio demasiado und läuft in der Gastlandreihe Doggast Mexiko. In dem Film geht es um einen Fotografen, das ist ein Fotografporträt, was besonders ist, weil dieser Fotograf Unfälle fotografiert, seitdem er schon ganz klein ist. Und es geht um seine Faszination von diesen ähm, Unfällen und diesen Szenerien, die er auch findet. Ab wann ist was wirklich ein künstlerisches Foto und ab wann ist es, ähm, oder bis wohin ist es, eben sensationslos. Weil dieser Fotograf wird eben dann auch ausgestellt in, in größeren Galerien und das ist es geht immer so ein bisschen um die Frage, ist das jetzt Kunst, oder ist es eigentlich äh, Sensationspresse? Den Film sollten alle gesehen haben, die sich für Fotografie interessieren.